Selbstbestimmtes Leben heißt für mich, dass Judentum sichtbar ist in der Stadt, sichtbar sein kann, ohne angegriffen zu werden. Dass wir, weil wir eine kleine Gemeinschaft sind, Unterstützung kriegen aus der Mehrheitsgesellschaft, wenn zum Beispiel Antisemitismus vorkommt, dass man aufsteht und etwas dagegen sagt. Selbstbestimmtes Leben für Jugendliche heißt, dass sie eine Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, wo sie leben wollen, wie sie leben wollen, auch welchen Bildungsweg sie vielleicht einschlagen wollen.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 Okay, mach das jetzt so und so, weil das geht, wie man weiß, oft tief.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 die Erziehung fängt ja ziemlich früh an, selbstverständlich ob in Kindergarten oder in den Schulen, dass äh, die Kinder aus den Migrantenfamilien nicht äh, isoliert äh, werden, sondern äh, auch nicht äh, als Sonderlinge anzusehen, sondern als... Äh, Kinder, Berliner Familien anzusehen, dementsprechend gleich zu behandeln, gleiche Chancen zu bieten. Und es ist, glaube ich, schon auch die zentrale Forderung. Einfach, man merkt es ja an der Stadt so: Wem gehört die Stadt so? Wer, wer hat einfach Anspruch auf den Raum? So geht es nur ums Wohnen, geht es ums Arbeiten, geht es ums Leben? Oder geht es um die Frage, wie funktioniert das gemeinsam an, in dieser Stadt, in diesem urbanen Kosmos, den wir haben? Und da ist es natürlich wichtig, dass wir an, an, an die Politik die Forderung stellen: Diese Räume